Also es hat mich mega gefreut, bei Swissgills mitzumachen. Weil ich auch meine alten Schulkameraden wieder haben können treffen konnte. Und es war einfach ein Miteinander, ist, obwohl es ein Wettkampf ist. Die Swissgills sind prinzipiell das, was wir in der Foto Sono principalmente i giovani a presentare questo lavoro, tutti i lavori e anche il fatto che ci sia una competizione e la soddisfazione di vincere. Alors pour moi, c'est beaucoup de stress parce que je suis une stressée et puis c'est surtout mettre en avant mon métier qui est tout nouveau.